Boah, der will bestimmt wieder die Anmoderation machen. Dabei hätte ich so Lust. Ey, kann er heute vielleicht mal anfangen? Ich habe keinen Bock, jedes Mal den Scheiß zu machen. Willst du oder so, ich? Ja, mach ruhig. Cool, gerne. Heute spielen wir ein ganz neues Spiel, was wir erst am Wochenende. Warte, ich weiß gar nicht mehr. Jetzt weiß jetzt ich weiß es wieder. Was wir erst am Wochenende im Fernsehen bei Schlag den Hänsler gesehen haben. Props zu Schlag den Hänsler. Und zwar spielen wir heute Gedankenlesen. Wir haben heute mal wieder unsere wunderschöne, attraktive, junge Assistentin dazu beauftragt, kleine Sachen für uns vorzubereiten. Oh. <lacht> Und also zwar, ähm, ja. Kleine Sachen vorzubereiten. <lacht> kleine Sachen vorzubereiten. Und ähm, was genau, das erklärt uns jetzt der Thorsten. Ja, die gute Dame hat Kategorien aufgeschrieben, plus das erste Wort, das ihr dazu einfällt. Wir werden die Kategorie vorlesen, aufschreiben, welches Wort uns dazu einfällt. Sollte es eine Übereinstimmung geben, gibt es für den jeweiligen Kandidaten einen Punkt. Wir haben hier wunderschöne Umschläge. Wow. Auf diesen Umschlägen stehen jetzt Kategorien. Ähm, sollen wir, soll ich anfangen? Mit der ersten Kategorie vorlesen? So, ja, gut, okay. Die erste Kategorie heißt Getränk. Hab. Hast du? Ja. Okay, was hast du denn aufgeschrieben? Cola. Cola? Ja, und du? Achso. Ach so, Wenn sie jetzt was anderes hat. Fanta. <lacht> <lacht> was? Ja, wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht ja, richtig ja, ja, justiert. Ich muss noch mal kurz gucken. <lacht> so, jetzt wird's besser. Da steht's ja schon mal 0 zu 0. 0 zu 0. gutes, gutes, gutes, gutes Ding. Okay, Kategorie ist. Zahl zwischen 20 und 30. Hab ich habe die Michael Jordan Nummer 23 genommen. Ich habe 25 genommen. Oh, wir sind gespannt. Aber 22 war auch knapp. Es ist die 24. Ach, sind wir beide nur ein Weg? Dann <lacht> wollen wir uns nicht mal einen Punkt geben, wer näher dran ist. Was passiert denn bei 0 zu 0? Dann müssen wir uns küssen. <lacht> dritte kategorie und jetzt gibt ihr mal ein bisschen mühe ich nehme zum strand mit Okay. was hast du sonnencreme schwimmreifen schwimmreifen habe ich immer <lacht> sonnencreme <lacht> <lacht> Direkt, äh. Ticki, tiki, tiki, tikicki, tick. Ein Tier. Ein Tier. Tier. Hab. Hund. Hase. <lacht> okay. Ich wette, da steht Katze drauf. Oh. Hund hast du? Ist sie als erst in den Kopf gekommen? Affe! Affe. Ja, sie ist. Äh, sie kennt dich besser. <lacht> Muss noch mal ganz kurz. Ja, was ist denn da los? Aua. Oh, das war ganz schön toll. Ja. No. Schminke, Make-up. Da steht ja schon die Antwort drauf. <lacht> okay. Lippenstift habe ich auch. Uh, uh, uh. Wimperntusche. Oh, ab, ab, yeah! 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 0. 1 zu 0. <lacht> ja. <lacht> ja, Chris, hat dir das Video gefallen? Dann gib du. Die ich will Video antworten. Ein like. Einen Daumen nach oben. Soll ich noch was machen? Ja, was denn? Zum Abonnieren? Beispiel? Ja, und. Eine Glocke aktivieren. Wozu? Damit die Leute immer sehen, wenn wir ein Video online gestellt haben. Und mit wem teilst du es? Mit meinen Freunden auf Facebook und auf Twitter. Und was machst du mit Patreon? Da gucke ich vorbei und spende ganz viel Geld, beziehungsweise, was heißt ich, spende ich, unterstütze damit, lass mal reden. Und was kriegst du dafür? Ganz großartiges Premium-Material, Behind-the-Scenes-Footage, kleine Videos von uns und Nacktfotos von Andy. Wow!